Ja Leute, heute habe ich wieder was ganz besonderes und zwar wir haben hier das neue Hauptset Power of the Elements und ich freue mich riesig auf dieses Set, denn hier ist wirklich, wirklich, wirklich viele gute Sachen drin ähm, und ich würde sagen, äh, wir machen einfach mal auf und gucken das Ganze, nochmal ein riesen Dank an Konami, dass ich das Ganze hier natürlich öffnen darf und ja wir sehen hier, ups, ups und wir haben hier erstmal, ja, schön 24 Booster, Oh, ich freue mich riesig auf dieses Set, weil dieses Set wird wirklich einiges verändern. Denn hier sind zwei neue Deckthemen drin, auf die ich mich sehr freue. Aber nicht nur zwei neue Deckthemen, nein, hier ist noch mehr drin. Ähm, aber da werden wir natürlich gleich Stück für Stück drauf eingehen, wenn wir dann natürlich äh, dementsprechend dann das passende gezogen haben. Oder eben vielleicht auch nicht. Ähm, wie immer ähm, beim Hauptset hier können Starlight Rares drin sein. Vielleicht ziehen wir eine. Ich habe noch nie eine gezogen. Äh, ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen hier schon die erste Karte vom neuen Archetype. Sehr cool, sehr nice. Ähm, mir gefällt zum einen Finsternis. Finsternis ist super. Und natürlich auch die Mechanik, denn es geht darunter unter anderem um Fusionsbeschwörung und um Millen, ähm, also Karten vom Deck am Friedhof legen. Sehr, sehr nice. Und nächster neue Archetype. Und zwar eben Sprite. Ja, ähm, sehr cool. Rot auch wichtiger äh, hier eben im Deck. Ebenfalls hier neue Karte. Auch theoretisch für Therians. Also von daher nicht nur explizit für neue Archetypes, sondern auch... Also ich muss bei jeder Karte anhalten. Ich kann nicht anders. Äh, ja. Elfi äh Die Robbe ist nicht so süß. Also das für mich schon ein Highlight. Und wir sehen hier einen neuen Fischempfänger. Ähm, und, ähm, ich weiß gar nicht. Also, ich kenne hier nicht alle Karten raus ähm, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann ein Fischmonster wählen, das du kontrollierst. Selbst bis zur Endphase des Spielzugs von ATK. Okay, ATK-Boost im Friedhof, ähm, ist nett. Während der Sample des nächsten Spielzugs, nachdem diese Karte verbannt wurde, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Während der Main Phase deines Geners, falls diese Karte in diesem Spielzug als Spezialbeschwörung beschworen wurde, kannst du Quick Effect sofort, nachdem dieser Effekt aufgelöst wird, beschwöre ein Fischmonster. Mm, ja, okay. Ähm,. Ja, doch. Ist okay, ist okay. Ja, auf jeden Fall okay. Ähm, und, oh ja, Mofftronisch. Hier ebenfalls ähm, neues Support drin. Auch sehr cool. Und... Ach, krass. Ich wusste gar nicht, dass hier... Ach, ja, auch. Oh. Äh, Fallmonster. Sehr cool. Äh, also ihr seht, ähm, hier ist jede Karte gefühlt. Äh, für mich ein kleines Highlight. Und das Ganze... Ist einer der Karten, die ich echt noch nicht kannte. Du kannst einen Typ Eigenschaften deklonieren, einen auf dem Sponsorspiel verwenden, bis Ende spielst du Typ der, jene jener Eigenschaft. Äh, ach krass, du kannst die Eigenschaften verändern. Okay. Ah, krass, wir haben hier gleich äh, die neuen Karten. Und wieder neuer Archetype. Ähm, sehr gut. Uh. Auch ebenfalls. Ähm, nicht nur ähm, neue Archetypes sind hier drin, auch Morphthronisch bekommt Support. Nein, auch Edelstein bekommt hier Support. Und oh, wir haben gleich das Cover-Monster gezogen. Gleich das Cover-Monster gezogen. Denn ja, auch Elementarheld bzw. Neos bekommt hier Support. Äh, hier halt eben die Fusion zwischen Neos und ein Wingman oder ein Flügelmann-Fusionsmonster. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Ähm, sehr hübsch auf jeden Fall. Gefällt mir. Auch ein Highlight. Rika bekommt ebenfalls hier Support drin. Und dann nochmal mal Mokkei. Okay, okay, eine uralte Karte. Wenn er wütend wird, ist es ein Ausrufezeichen. Und Crawler bekommt ebenfalls nochmal Support. Ihr merkt, viele Deckthemen sind hier drin, äh, was sich lohnt. Und natürlich unter anderem eben diese neue arc Sehr gut. Nochmal, uh, nochmal Splite. Auch gut. Oh. Ihr merkt, also, ich brauche nicht, ich brauch, ich brauch, ich brauch nicht Splite. Ich brauche ich brauch einfach hier süße Karten. Nochmal Splite. Uh, super rare. Auch gut. Blütenkrone. Ah, okay, ja, genau. Ist auch, äh, auch für eben neuen Deckthema. Du alle Erde-Monster, die du kontrollierst, werden zusätzlich als Frühlings-Selfie-Monster behandelt. Ein pro Spielzug, falls du ein oder mehr Monster und eine Karte abwerfen würdest. Um den Effekt jeder Monster zu aktivieren, kannst du stattdessen ein Monster abwerfen. Ja, ist nett, ist nett fürs Deckthema. Mofftronisch, wie gesagt, bekommt hier Support. Zum Beispiel das Törlophon. Ähm, was hier natürlich sehr gut ist, Stufe 1, Maschine, Empfänger, das riecht nach Maschinenduplizierung. Ähm, und genau dafür ist es natürlich da. Also, Moftronische Support auch echt nicht schlecht. Darf man nicht unterschätzen. Und wir haben hier... Oh, das ist auch gut. Wir, wir, wir kriegen ja Splite hier komplett voll. Und Punk natürlich. Punk bekommt hier eben auch nochmal ein neues Synchro-Monster. Punk, ja, ein Deckthema, was, glaube ich, jeder ein Begriff ist. Falls nicht, nachlesen. Ähm, ist ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gutes, sehr gutes... Okay. Bisher schon sehr cool. Sehr faszinierend. Weiter geht's hier. Ah, das sind die Frühlings. Ach. Das ist der neue, komplett neue Archetype, ne? Oh mein Gott, ich kenne alle Karten dazu nicht. Oh mein Gott. Wir müssen eigentlich alle dazu lesen. Eigentlich alle dazu lesen. Oh, Ich muss... Eigentlich müssen wir alle dazu lesen. Oh. Okay. Okay. Okay. Ein Feen-Archetype Erde. Okay, das ist also ein neuer Archetype, äh, der mir noch nicht bekannt war. Du kannst eine, äh, du kannst diese Karte und ein Monster oder eine themeneigene Karte abwerfen. Zieh eine Karte. Okay, der zieht. Ist nett. Erstmal für Draw eben. Du kannst ein Erdmonster schon von einem Friedhof beschwören. Okay. Ach krass, okay. Ziehen und beschwören. Also Friedhof und ziehen. Sehr gut. Du kannst für den Rest des Spiels keine Nicht-Erdmonster-Effekte aktivieren. Oh, ein Erd-Archetype basieren, ne? Thema, okay. Und du kannst, äh, während du kannst, es kann diesen Spielzug während jeder battle Phase den zweiten Angriff durchführen. Ach krass, okay, ATK. Ist die Frage natürlich, äh, was ist die Strategie des Decks? Ist es, ist es synchro, ist es Exit, ähm, das weiß ich halt alles nicht. Dagegen kann man sich nicht als Ziel wählen. Okay, Themen eigene nicht zielen, ähm, okay. Nett, aber hat nur 6016 defense Von daher ist das natürlich ähm, leicht überrannt. Und ein Monster äh, abwerfen. Füge deine Hand ein Erdmonster beim Friedhof zu, außer sie. Dann kannst du ein Erdmonster als Spezialbeschwörung von Friedhof verschwören. Okay, adden und Spezialbeschwören. Okay. Ja, äh, Vendred bekommt ebenfalls Support. Ähm, das ist natürlich auch super. So. Und, oh, also. <lacht> wir kommen nicht voran. Tränenklage. Kaleidohort. Oh mein Gott. Das ist natürlich... Also das ist einer der wichtigsten Karten im neuen Archetype. Ähm, sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr hübsch. Äh, sehr hübsch. Oh, ultra hübsch. Doppelstart-Tornado, Zwilling. Die Rika und morph -Tronisch. So. Hm. Äh, wir kommen hier durch. Ach, gar nicht so einfach hier. Hier. Oh, das ist auch gut. Um, uh, die Counter-Trap, natürlich, muss sein. Split Dann. Uh, Lieblingskontakt. Ja, das ist halt zum Beispiel halt eben für Neos-Support eben. Man sieht es ja. <lacht> passend, ne? Zum Fusionsmonster, dann passend halt eben die Fusionsfalle. Und Sushi bekommt, die Sushi-Schiffe bekommen ebenfalls nochmal Support. Ihr merkt. Hier ist sehr viel drin und ein weiteres Highlight, ähm, womit man nicht erwartet, dass es ein Highlight ist, denn diese Karte ist ultra gut für Steinbefreier bzw. Emancipator. Denn diese Karte ähm, erlaubt es euch, eine zusätzliche Normalbeschwörung zu beschwören, aber nur für Erde oder Wassermonster. Passt natürlich sehr gut zu Emancipator. Zusätzlich ist er Fels, Stufe 2, Wasser. Wasser ist immer gut eben für das Synchro 8, heißt jetzt automatisch ein Wasser in Grave. Zusätzlich ähm, können wir ihn von Friedhof Spezialbeschwören, falls wir eben ein äh, Wasser- oder Erdmonster kontrollieren. Bedeutet also, ähm, wir können ihn abwerfen, um jetzt die Normalbeschwörung zu haben. Können dann eben ein Adamenser holen. Dann wird er zum Beispiel von der Handtrap getroffen. Dann können wir eben zum Beispiel, wenn wir nichts weiteres haben, ihn vom Friedhof wiederholen und einfach eben in unser Link 2 gehen. Also haben wir hier, ähm, ja, also, also, ihr merkt, ähm, hier ist einiges drin, worüber man reden kann. Einiges zum Reden. Ähm, Uh, Rika, wie gesagt, Rika bekommt ihr ebenfalls Support. Rika der mit, äh, mit den, äh, Sunwolf Archetype ebenfalls eben sein kleines Hoch. Rika da als Aktion, beziehungsweise eben zusätzlichen Interrupt. Wie gesagt, neuer Archetype. Äh, und, uh, <lacht> lustige Melfies. Ich will, ich will noch den Eisbären, ne? Ich will noch den Eisbären, also, als Karte kriegen, ne? Und, uh, Punk, neue P Karte, Field Spell, ähm, ist nett brauchen wir nicht. Wir haben die besten Karten quasi mit. Synchro-Monster. Nice to have. Auf jeden Fall sehr gut. Alter, ich, ich komme hier wirklich nicht voran. Ich komme hier wirklich nicht voran. So, weiter geht's. Markiert. Ja, auch Markierte bekommen noch mal ab und an eben neue Karten, was sehr gut ist. Ebenfalls wieder Splite. Dann eben Tränenklagen. Tränenklagen, wie gesagt, mit eben Splite, der neue Archetype. Ähm... Wir werden sehen, wie sich das etabliert. Ähm, man muss gucken. Auf jeden Fall sehr starke Deckthemen, die auf jeden Fall sehr viel machen können. Und uh, ultimativer schlechter. Oh, das ist. Ich wusste nicht, dass die drin ist. Ui! Das ist nice. Dein Gegner kann kein Monstereffekt als Reaktion auf diese Karte, aktiv äh, dieser Karte aktivieren. Das ist schon mal ultra gut. Ähm, ihr könnt ja kein Herrscher mehr. Und das ist halt ähm, einfach: lege ein Monster von deinem Extra Deck auf den Friedhof, dann wähle ein Monster mit denselben Kartentyp. Fusion, Synchro, Exit, Pendel oder Link. Das dein Gegner kontrolliert, mische ins Deck. Hier drauf kann der Gegner nicht reagieren und man kann eben einzelne Karten clearen. Mega nice. Alter, dass ich die ziehe. Ich wusste nicht mal, dass die drin ist und ich ziehe sie einfach. Alter, Alter, das ist ja ultra. Alter, ich bin einfach. <lacht> mir, mir, mir, fehlen, mir fehlen einfach mir fehlen einfach die Worte. Äh, oh, Werkzeug Tropfendrache. Ach. Das ist eine super rare. Ich oh. Okay. Okay. Hm. während der Mainface Quick Effekt, du kannst einer deiner Ausrüstungskarte mit dieser Karte Ausrüsten auf den Friedhof legen und dann einen Effektmal auf dem Spielfeld wählen, ändern wieder seine Kampfposition bis zum Ende des Spielzugs sein äh Aliobus ah, ist sein äh, Effekt. Ja, für Mofftronisch. Auch, lege ich mal raus. Ist für mich auf jeden Fall ein Highlight. Und, uh, der zweite. Sehr gut. Haben wir gleich äh, das Playset komplett. Alter. Äh, äh, ey, tut mir leid, Leute. Ich habe nur die Hälfte durch. Gleich. Und, äh. Oh, ja. Ui, ui und Edelstein. Ich habe gesagt, Edelstein bekommt hier ebenfalls neue Karten drin. Hier ist es, neue Fusionsmonster sogar. Also nicht nur, dass wir eine neue Rosenkarte kriegen, sondern auch ebenfalls ähm, eine neue Zauberkarte. Boxenritterin. Ja, äh, die kenne ich auch nicht, muss ich mal lesen. Ne? Während äh, den, äh, der Effekt eines Monsters aktiviert wird. Ähm... Auf das diese Karte zeigt, während des Step -Step. Schnell Schnelleffekt. Du kannst einen Effektmonster wählen, dass sein Gegner kontrolliert bis zum Ende des Spielzugs. Ändern seine ATK zu Null. Zusätzlich annulliere seine Effekte. Ah, das ist wieder sowas mit Zonen. Wie gut. Einfach Zone beim Gegner. Zonenrelevanz wieder. Während der Endphase, falls sich die Karte im befindet, falls sie in diesem Spielzug durch Kampf oder Karneffekt zerstört wurde, kann sie als Spezial beschwören. Du kannst. Oh, das kann so relevant werden. Das kann so relevant werden. Ähm, das kann so relevant werden. Das mag ich immer. Wenn Karten Zonen, eben bestimmte Zonen haben, äh, finde ich immer sehr interessant, weil der Gegner halt eben, bevor er weiß, gegen was er spielt, eigentlich schon eben mitdenken muss. Und Therian, ich höre, ich kann nicht aufhören. Therion, genau. Therian bekommt nämlich hier ebenfalls Support und darunter auch ihn hier, Dark Maschine. Ähm, ja, also auch Therian hat hier eben Support. Oh, oh. Okay, das war die eine Hälfte. Ich würde sagen, ich bin jetzt schon mehr als gut bedient. Also, ich meine, allein, allein diese zwei Secret Rears und dann einfach die... Oh, also, das ist... Mir fehlen, mir, fehlen, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Zusätzlich noch ein neuer Archetype. Super. Oh, ja, mir Aber du musst sagen, blick also, da sind noch andere Karten süßer. Muss ich, muss ich einfach an dieser Stelle sagen. Da, da muss ich Partei ergreifen. Da kann ich auch nicht anders. Ähm, da muss ich einfach eben Partei ergreifen. Und diese Karte ist mir auch nicht bewusst, dass sie hier drin ist. Ähm, dementsprechend einmal eben kurz hier lesen. So, und zwar folgendes falls diese Karte als schon beschworen wird, du kannst ein Fischmonster kontrollierst und eine Karte den Gegner kontrolliert wählen, verbanne sie. Falls diese Karte verbannt wird, du kannst ein Fischmonster in deinen Friedhof verbannen, beschworte Karte Spezialbeschwörung. Oh, Fisch bekommt Support. Ähm, dann wann, dann war vorhin ja auch das neuer Fisch. Ne, ihr merkt Leute, äh, ist der Wachposten dann auch? Ja krass. Ne, Wachposten? Doch, Wachposten auch. Ja, und eben der, der, die Super Rare. Du kannst die Karte als Normalbeschwung äh, Falls diese Karte normal oder spezialbeschwung wird, du kannst einen deiner verbannten Fischmonster Stufe 4 oder niedriger wählen. beschwört als Spezialbeschwung zur Verteidigungsfunktion, aber annulliere seinen Effekt. Okay. Du kannst ein Fischmonster von deiner Hand oder offen auf dem Spielfeld verbannen. Füge deiner Hand eine Gothikfalle von deinem Deck hinzu. Okay. Haben wir die auch schon? Ja, okay. Alles neu. Alles neu. Alles, alles neu. Und ja, der dritte. Jetzt haben wir die komplett. Hier ist eben die Falle ähm, für, auch ebenfalls neue Archetype, eben für das Erdthema. Äh, ähm, Spezialbeschwörung wie möglich. Ja, okay, die kann, äh, füge deine Hand hinzu oder beschwöre Spezialbeschwörung. Während der Spielzug deines Gegners, aus einem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, falls du diese Karte in die Hand hast. Okay, der Spezialbeschwörung. Ich frage mich immer noch, was, was ist das Ziel genau von diesem Deck? Was? Oh, uh. ja, so also, schick. Sieht es auf jeden Fall aus. Es sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Ähm, weiter geht's. tonisch. Ah, hier ist so eine Gotik. Okay, lesen. Sofort. Verbanne ein offenes Fischmonster, das du kontrollierst. Beschwöre einen deiner Gotikmonster äh, mit unterschiedlichen Grundnamen, als das Monster verbannt wurde, um diese Karte zu aktivieren. Das verbannte Monster ist oder sich in deiner Hand, dein Deck oder dein Friedhof befindet, als Spezialbeschwörung, aber verbanne es. Okay, kann Spezialbeschwören. Nett. Und der dritte. Tip top. Trip, top. Jetzt haben wir alles. Ähm, okay, also Gotik und eben diese Frühlingskarten. Die sind auch neu. Überraschend. Oh, oh! Ich, ich weiß nicht. Es wird immer krasser. Splite Elfe. Das ist mit das wichtigste Link-Monster. Also, ist irgendwie selbst erklärt, ne? Fürs Deck-Thema. Ähm, und wir ziehen es einfach. Wir ziehen es einfach. Äh, äh, mir, mir fehlen, mir fehlen, mir fehlen die Worte. Ähm, äh, jetzt noch eine Starlight und, nee, ich weiß ich weiß überhaupt nichts mehr. Jetzt eine Starlight, äh, dann, dann, dann, dann, nee, ich, ich bin raus. Oh, ja, äh, kann man spielen, muss man nicht ins Bett spielen. Ähm, damit ist Jammerns ja auch drin. Ähm, ja, ja, warte mal. Dies. Ah ja, äh, warte. Du kannst drei oder sechs normale Fallen wählen, die verbannt sind oder in den Friedhof legen. Lege sie in den reinfall unter das Deck. Dann ziehe für jede drei gelegten Karten eine Karte. Net Recycling. Nett. Ähm, genau, was mir noch aufgefallen ist, was hier ebenfalls noch drin ist, hier drin ist auch Exorcist-Support drin. Also ihr merkt, ähm, hier ist einfach alles drin. Also... <lacht> Ich, ich komme nicht mehr raus aus den Stand. Splite und äh, Streufusion. Ja, natürlich Edelritter. Ritter. -Fusionsthema. Archetype braucht auch natürlich eine neue Fusion. Ähm, die Kette kennen wir jetzt schon. Sushi, chronisch Ich bin. Ich bin. Ich will wissen, was ist das Bossmonster von diesem Archetype? Ich will das Bossmonster ziehen. Ich will. Ich will. Schreckenklauen. Nee. Die. Ja, okay, Schreckenklauen, doch. Können wir, können wir da, die ist bekannt. Also, die war schon bekannt, super gut. Rika, super gut. Ah, das ist auch dann neu, ne? Wir lesen heute jede Karte. Ne, normalerweise, ich lese Karten nicht vor, weil ich denke mir so, die sind bekannt, die kennen man, aber hier. Solange du ein Fischlink-Monster kontrollierst, kannst, äh, kann diese Karte durch Karteneffekte nicht zerstört werden oder auch verbannt werden. Das ist sehr gut. Du kannst jeden der folgenden Effekte von ihr neu pro Spiel zu verwenden. Okay. Du kannst ein Fischmonster von deiner Hand oder deinem Friedhof verbannen. Füge deiner Hand einen Goting-Monster von deinem Deck hinzu. Searcher plus Banishing. Das passt zu den Archetypen natürlich. Falls ein oder mehr Fische, die normale Speziale schon wohnen, solange sich diese Karte im Friedhof befindet, außer wenn du du kannst ein Fischmonster wählen, das du kontrollierst, verbannen und falls du dies tust, füge sie gerade hinzu. Recycling vom Friedhof. Ich bin, ich bin, ich bin, nee. Also, ich glaube, ihr habt mich noch nie so sprachlos erlebt. Äh, dann, Variante Rose, Tränen, äh, Querhüter. Wieder, Vendred, ebenfalls hier, neuen Support. Äh, Vergnügen, Vergnügung, ebenfalls hier, Support. Und Crawler. Crawler halt auch noch. Also, so. Äh, vielleicht ziehen wir noch eine Exorcist da. Das wäre, das wäre, das wäre auch dann hier wirklich der Kron. Oh, Frühlings, Frühlingskarte, wir müssen lesen. Wähle, äh, wähle eine offene Karte, den, den Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der Erdemonster mit unterschiedlichen Namen, die du kontrollierst. Oder die als Spezialbeschwörung von Friedhof beschworen wurden. Erdemonster? Ah, okay. Krass. Gib ein Erdmonster, die du kontrollierst, in Höhe der Anzahl der gewählten Ziele auf die Hand zurück. Und falls du mindestens ein auf die Hand zurückgegeben hast, gib die an, äh, als Ziel gewählten Karten auf die Hand zurück. Okay, warte mal. Ähm, bis zur Anzahl unterschiedlichen Namen, die du kontrollierst. Äh. Wähle offene Karte. Wähle offene Karten. Einfach ein Kompuls. Okay, die Karte ist stark. Ich weiß halt immer noch nicht jetzt, ähm, was die äh, Strategie ist. Punk! Auch nochmal. Punk. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ähm, ich ich würde gerne das Bossmonster oder so von den Team. Weil bisher sind das ja ziemlich, ähm, halt ziemlich schwache Monster von ATK und Verteidigungspunkte. Und da frage ich mich halt, ähm, baut man sich dann generell ein Erdedeck drauf aus oder gibt es halt eben themeneigene äh, Monster? Da muss man sagen. Ähm, Welle hier für Elementarheld. Wie gesagt, Support ebenfalls für Elementarheld. Ist hier alles drin. Dann nochmal die neue ähm, Fieldspell. So, und dann noch drei Booster. Und dann ähm, haben wir es. Überfusion, auch halt, neue Fusion. Bleibt nochmal die Dame. Dame des Jammans. Auch hier drin. Äh, sehr nice. Noch zwei Stück. Oh. Das ist äh, jetzt hier kaputt. Hm. Also Booster aufkriegen ist nicht immer einfach. ne? Ist nicht immer einfach. Markierte. Tränenklage. Melfi. Oh. Oh nochmal. Schön. Nochmal, den, den, den, nochmal die Fee. Und nochmal. Okay. Viertes Mal. Brauchen wir jetzt nicht. Dreimal reicht mir. Dreimal brauche ich. Und nochmal den neuen Fisch. Auch. Sehr, sehr gut. Und... Dann haben wir hier nochmal Splite. Nochmal. Uh, großer Drache. Falls die Karte normal spezialbeschauen wird, du kannst bis zu zwei andere Karten auf dem Spielfeld wählen. zerstören. sie. Falls du dies zu, hält diese Karte 600 ATK. Nett. Drache. Äh, 368. 8. Ist nett. Nehmen wir auch mit. Oh, nochmal die 4 Und, okay. Kein ist da. Schade an dieser Stelle. Aber ich würde sagen, ich brauche mich auch, also auf gar keinen Fall hier, ähm, ja... Enttäuscht sein oder so, denn das ist einfach krass. Ultimative Schlechter bekommen wir sehr gut. Fusion, auch sehr gut. Fusionsmonster. Der Elf, äh, oder Elfe. Bekommen. Super. Fusion. Elemental. Theorien, neue Supportkarte, Punk, neue Synchro. Eben auf Tronisch, auch neue Karten drin. Dann süße neue Karten. Dann Drache, Neu Fisch. Sehr gut für steinefrei und halt. Äh, ja, Dame des Jammerns haben wir jetzt auch. Neue Archetype. Äh, Melfi, neue Archetype. Support für edle Ritter. Auch sehr interessant. Interessant. Also interessant trifft es auf jeden Fall. Braucht nur zwei Effektmonster. Also Beschwörungsbedingungen ist ziemlich einfach. Jedoch eröffnet es dir halt natürlich leider keine neue Linkzone. Ne? Das ist natürlich schade. Dann eben, wie gesagt, der Frühlingsarchetype. Dann noch mal neue Fusion. Und dann haben wir hier nochmal die Frühlingskarten. Ja, ich würde sagen. Äh <lacht> also mir fehlen einfach die Worte. Also ich, mir fehlen einfach die Worte und. Äh, Super, super, super, super zufrieden und äh, sehr überrascht, was ich alles Schönes gefunden habe. Ja, äh, mir fehlen die Worte, deswegen wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Duellieren.